Na, dass plötzlich wieder alles geschmückt wird, da fange ich heute schon mit an. Tschüss! Äh, ja, auf die vielen Lichter. Ich bin Ismail, ich bin neuer kommt deutschland Immer das Beste, dann Wohnung und dann äh, Lade, das Allerbeste und dann personell. Das Lächeln meiner Tochter Laden Also ich freue mich, dass ähm, so sozusagen die ganze Familie zusammensitzt und halt auch es Freizeit bestreitet und gemeinsam den ersten Advent feiern. Ich freue mich auf meine Familie, die Kinder, hey, Enkel und Urenkel. Vielleicht in diesem Jahr sogar auf die besondere Ruhe, die ein Mensch sich kommen lässt. Keinen familiären Stress erzeugt. Am meisten freue ich mich im Advent, dass die Stufen wieder hell beleuchtet sind, die Kerzen scheinen. Und an jedem Fenster ein helles Licht zu erkennen ist. Ich darf auch, dass man wieder die Family sehen kann, wenn alles gut läuft, ein bisschen feiern kann im Kreis und halt mal über seine Probleme, die man so im Jahr hat, einfach mal abschalten kann und sehen kann und überquatschen kann. Ja, ich freue mich auf schöne, ruhige Tage. Äh, zu Hause ein bisschen Ruhe und Wenn es alles blinkt und klingt und alles schön bunt ist.